Dieses Video wird nicht fürchterlich spannend sein, weil wir einfach eine ganze Reihe von Stilangaben durchhecheln wollen, damit man einige von diesen Dingen gesehen hat und weiß, was man mit ihnen anfangen kann. Wenn das nicht interessiert, der überspringt Teile davon oder wahlweise auch das ganze Video. Ist ja hier nicht wie bei der Ludovico-Therapie, dass ihr gezwungen werdet, dies alles anzuschauen. Bevor wir mit den Style Sheets anfangen, möchte ich noch ein kleines HTML-Element einführen, das uns bei der Strukturierung hilft. Dieses werden wir später noch öfter benutzen. Dabei handelt es sich um das Diff-Element. Im Prinzip ist das Diff-Element so etwas ähnliches wie ein Absatz, nur gewissermaßen ohne die Semantik, die wir mit dem Begriff Absatz verbinden. Es ist einfach ein freies Strukturierungselement, das wir zu beliebigen Zwecken verwenden können. Diese Diff-Elemente sind üblicherweise nur dann interessant, wenn man sie mit einer Klasse versieht. Klassen haben wir gerade im letzten Video kennengelernt. Und wenn wir nun eine Klasse an ein Diff-Element koppeln, können wir über die Klasse festlegen, dass dieses Element ein bestimmtes Aussehen hat. So können wir dann bestimmte Teile unserer Webseite so formatieren, wie wir das gerne möchten. Wir haben hiermit nun also noch ein zusätzliches HTML-Element zur Verfügung, mit dem wir einfach bestimmte Bereiche innerhalb eines HTML-Dokuments kennzeichnen können, um sie dann mit einem Layout zu versehen. Auch später, wenn wir uns der Programmierung mit JavaScript zuwenden, können uns diese Diff-Elemente noch gute Dienste erweisen. Aber soweit sind wir noch nicht und schauen uns das im Moment daher nur im Zusammenhang mit Style Sheets an. Dazu möchte ich jetzt wieder in meine kleine Entwicklungsumgebung gehen und da wollen wir jetzt ausprobieren, was wir alles machen können. Wir nehmen uns dazu wieder mal unsere Vorlagedatei her, machen eine Kopie davon. Ich nenne sie einfach mal Stil-Demo, mit der wir eben jetzt so einige Übungen durchführen wollen. Gut, die laden wir hier hinein. Und wir nennen sie schon mal um in Demo. Und damit wir das Ganze gleich ein kleines bisschen einfacher hier handhaben können, fügen wir tatsächlich heute ausnahmsweise mal die Style-Angaben direkt hier in dieses Dokument ein und verwenden also kein extern eingebundenes Stylesheet Gut, jetzt brauchen wir natürlich ein bisschen Text, damit wir auch etwas sehen. Und das habe ich mal in einer separaten Datei hier für mich vorbereitet, damit ihr mir nicht beim Tippen zugucken müsst. Also kopiere ich mir jetzt kurzerhand eben meinen Absatz, den ich gerne hier in dem Text drin hätte. Es ist nur ein ganz einfacher Textabsatz, ein langer Textabsatz, wie wir hier sehen, damit wir auf dieser Seite auch ein kleines bisschen was sehen. Und hier drüben laden wir diese Datei natürlich auch einmal in unseren Browser, damit wir auch was zu gucken haben. So, damit wir jetzt gleich immer einen Vergleich haben, nehme ich jetzt kurz an diesen Absatz noch einmal her. Also das ist sozusagen das Original und das ist dann das, was wir daraus machen wollen. Und diesem Absatz gebe ich jetzt eben eine Klasse mit. Ich nenne sie einfach mal Test und damit haben wir jetzt natürlich hier zweimal denselben Absatz untereinander stehen. Und für die Klasse Test möchte ich jetzt hier oben in meinem Style Sheet entsprechend Stilangaben vergeben. Und dazu schreibe ich hier also hinein Punkt Test. Das heißt, alle Angaben, die ich jetzt mache, beziehen sich auf unsere Klasse Test. Und mit der können wir also jetzt herumspielen. Gut, das Erste, was ich machen möchte, ist, ich möchte einmal die Schriftart verändern. Das ist die Font Family. Und da vergebe ich jetzt einfach mal eine Schrift, die unter Windows tatsächlich existiert, bei mir auf dem Mac allerdings nicht. Und genau das möchte ich hier einmal zeigen. Ich vergebe einfach einmal eine andere Schriftart. Und wenn ihr jetzt auf, unter Windows das Ganze nachspielt, ich empfehle sehr, das Ganze hier auch mit durchzuspielen und auszuprobieren, was da passiert. Wenn ihr das jetzt unter Windows ausprobiert, dann sollte sich jetzt hier drüben tatsächlich die Schriftart verändert haben. Bei mir aber tut sich nichts. Warum? weil ich diese Schrift gar nicht habe auf meinem Computer. Und das ist eine wichtige Eigenschaft bei diesen Schriftarten, an die man denken muss. Die Schriftart muss bei dem Computer, auf dem Computer installiert sein, auf dem der Betrachter gerade unterwegs ist. Das wird später noch wichtig sein, wenn unsere Dateien von einem Webserver kommen. Wenn die Schriftart bei mir also nicht existiert und ihr habt eine ganz tolle Schriftart verwendet, dann sieht das bei mir nicht so aus, wie ihr gerne hättet. Und deshalb kann man hier sozusagen Ersatzschriftarten angeben. Und ich kann halt sagen, wenn das nicht funktioniert, dann nimm doch bitte schön eine Schriftart namens Verdana. Und die existiert tatsächlich bei mir auf dem Rechner und schon sehen wir auch, dass sich das Aussehen verändert hat. Um ganz auf Nummer sicher zu gehen, sollte man hier als allerletztes immer eine der Standardschriftarten vergeben. Und eine davon ist Sans Serif, das ist eine serifenlose Schrift. Das heißt, wenn also auch alle anderen angegebenen Schriften nicht existieren würden, jetzt zumindest eben diese Standardschrift hier verwendet werden. Gut, ich möchte aber gerne meine Verdana hier haben und deshalb machen wir das jetzt wieder so. So, jetzt wollen wir an der Stelle einfach mal weitermachen. Wir spielen einfach mal ein bisschen rum. Wie gesagt, das ist nicht alles fürchterlich spannend, aber vielleicht doch für den einen oder anderen ganz interessant mal zu sehen, was man so alles machen kann. Das nächste, was ich gerne einmal verändern möchte, ist jetzt die Schriftgröße. Da möchte ich jetzt einmal eine Schriftgröße von 11 Pixel beispielsweise für den Absatz festlegen und dann sieht der Text auf einmal so aus. Jetzt möchte ich vielleicht, dass diese Schriftart, dass ich die Schrift in Kursiv darstellen kann. Das kann ich ebenfalls machen. Font Style Italic und schon ist die Schrift, Schrift Kursiv. Mit Font Weight Bold kann ich die Schriftart Fett machen. Das überlagert sich alles, wie wir hier sehen. Wir haben jetzt immer noch die Verdana, wir haben die 11-Pixel-Schrift, wir haben die jetzt in Kursiv und wir haben sie in Fett gesetzt. Das heißt, alle diese Dinge überlagern also einander. Dann können wir zum Beispiel noch die Farbe für diese Schrift vergeben. Da kommt kein Font davor, da schreibt man einfach nur Color dahin und ich habe mir einfach mal eine Farbe ausgesucht, 2b6aa2 soll das sein, habe ich mir ausgedacht, Hexadezimalwert, ein schöner. Und wenn wir uns das angucken, dann ist die, Farbe, die Schrift auf einmal eben in dieser Farbe gesetzt. Machen wir noch weitere Tricks. Wir können zum Beispiel den Text mit einer Dekoration versehen, beispielsweise eben mit einer Unterstreichung. Dann sieht das Ganze so aus. Wir können das Ganze weiterhin transformieren, den Text. Text Transform heißt das Ganze. Ihr seht hier, dass ganz viele verschiedene Attribute hier noch existieren. Die will ich alle gar nicht hier ansprechen. Ich will nur ein paar davon eben, wie gesagt, beispielhaft, beispielhaft hier zeigen. Uppercase hätte ich da gerne stehen. Und dann sieht der Text auf einmal so aus. Jetzt ist mir der Text zu nah aneinander geklatscht, dann kann ich zum Beispiel eine Leinheit vergeben und setze die einfach mal beispielsweise auf 180% hoch und schon ist der Zeilenabstand ein vernünftiger. Das Semikolon darf ich nicht vergessen. Man kann auch jetzt dafür sorgen, dass am Textanfang, am Absatzanfang beispielsweise, nein, das wollte ich nicht, am, Tag, am Absatzanfang immer eine Einrückung beispielsweise stattfindet und die mache ich in einer anderen Einheit hier. So, und wenn wir jetzt noch mal ganz kurz rekapitulieren, was sehen wir jetzt? Wir sehen hier jetzt die Einrückung. Wir sehen hier jetzt auf einmal eine Größenangabe in Pixel. Wir sehen hier eine relative, also eine absolute Größenangabe. Hier sehen wir eine relative Größenangabe, 180 Prozent von der vorhandenen Schrift. Das ist also auch möglich. Und hier sehen wir eine schriftartabhängige Größenangabe, die sagt nämlich ein EM, also so breit wie ein M ist eine unter bei recht verbreitete Bezeichnung auch. Also das sind verschiedene Möglichkeiten, wie man hier Werte angeben kann. Wie gesagt, die Details alle mal in einem guten Nachschlagewerk, das ich ja schon empfohlen habe, auf jeden Fall nachgucken. Wann immer man das braucht, das ist nichts, was man auswendig kann. Das guckt man alles dann nach in dem Moment, wo man es braucht. Wichtig ist nur, dass man um die Potenziale weiß, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und dafür möchte ich eben hier einige davon eben vorstellen. Jetzt können wir zum Beispiel auch noch dafür sorgen, dass der Text, den wir da haben, das hatte ich eben schon mal versehentlich getippt, dass der eben jetzt vielleicht eben nicht linksbündig ist, sondern zum Beispiel rechtsbündig ist. Dann sieht das Ganze so aus. Das finde ich aber nicht so schön. Ich hätte hier vielleicht lieber so etwas wie einen Blocksatz an dieser Stelle. Auch das geht. Dann können wir also dafür wir eine Text-Align-Justify verwenden. Wir können jetzt auch zum Beispiel um das Ganze, das hatten wir schon mal gesehen, einen Rand setzen und ich mache hier einfach auch mal einen Rand hin in ein Pixel breit und der soll auch solid sein. Und ich nehme hier dieselbe Farbe wie die, die ich auch schon für meinen Text verwendet habe. Und dann sieht das Ganze so aus. Und das ist natürlich überhaupt nicht schön, weil das hier, die Linien jetzt hier so dran klatschen. Und das ein, der erste Gedanke, den ich jetzt habe, ist vielleicht, na, das möchte ich mit einem Rand versehen. Was ist ein Rand? Ein Rand ist ein Margin. Und dann mache ich hier mal ein Margin von 10 Pixel zum Beispiel hin. Und dann baue ich den hier ein und dann stellen wir fest, das rückt zwar den Text von rechts und links ein, aber der Abstand zum Text nach innen hin ist immer noch nicht da, weil Margin nämlich ein Außenabstand ist. Im Gegensatz dazu gibt es den Innenabstand, das nennt man ein Padding. Auch das können wir auf 10px setzen und dann sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Dann haben wir auf einmal so ein Panel gewissermaßen da drin jetzt erzeugt. Das wären also jetzt so einige Transformationen, die wir hier eben gewissermaßen machen können, die wir hier durchführen können. Jetzt wollen wir noch ein paar andere Sachen uns angucken. Zum Beispiel möchte ich jetzt an dieser Stelle einmal ein Bild einfügen. Auch das habe ich hier schon mal vorbereitet in meinen Absatz hier, in meinen.. Rumpf hinein möchte ich also gerne ein Bild einbinden. Ich habe es Bilder.tor.jpg genannt. So, und wenn wir dies, diesen Absatz, äh, jetzt diese Seite erneut laden, dann sieht das Ganze so aus, dass wir eben jetzt da oben dieses Bild zu sehen bekommen. Das gefällt mir in der Form noch nicht und deshalb möchte ich jetzt für dieses Bild ebenfalls Stilattribute vergeben. Das machen wir, indem wir hier sagen, dass wir jetzt Angaben für Image machen wollen, für das Image-Tag. Was könnten wir hier zum Beispiel machen? Wir könnten beispielsweise hergehen und könnten sagen, wir möchten gerne die Breite des Bildes verkleinern. Obwohl das Bild so groß ist, soll es nicht so groß angezeigt werden, sondern vielleicht nur in 200 Pixel Breite. Jetzt möchten wir aber vielleicht, dass der Text hier herumfließt um dieses Bild. Das können wir auch machen. Dafür sagen wir Float Left und schon ist, fließt das Bild hier herum. Jetzt haben wir natürlich wieder den hässlichen Effekt, dass der Text hier und auch hier unten direkt da dran klatscht. Auch das ist wieder nicht schön. Wir könnten jetzt ein Margin vergeben. Das würde allerdings dafür sorgen, dass hier oben und hier links auch eine Abstand entsteht. Das wollen wir nicht. Und deshalb vergeben wir nur einen Margin Right in Größe von 10 Pixeln und einen Margin Bottom in Größe von 10 Pixeln. Und wenn wir das machen dann bleibt das Bild oben links in der Ecke, aber hier haben wir jetzt vernünftige Abstände gewonnen. Sieht schon ein bisschen besser aus. Wenn wir uns jetzt aus irgendwelchen Gründen überlegen, das ist eigentlich gar nicht fürchterlich wichtig im Augenblick, aber später, wenn wir mit JavaScript arbeiten, kann das nochmal interessant werden, weil wir nämlich dann interagieren können mit der Webseite. Dann könnten wir zum Beispiel einen Knopf einbauen, mit dem wir ein Bild verstecken können. Wir können die Möglichkeit haben wir noch nicht, aber wir können das Bild komplett verstecken, indem wir sagen, Visibility is hidden. Wenn wir das machen dann ist das Bild nicht da, aber der Platz wird immer noch verbraucht. Wenn wir das anders machen wollen, also nicht den Platz auch wieder sozusagen freigeben wollen, da gibt es ein anderes Attribut für, das heißt Display, und das setzen wir dann auf None, und dann ist es so, als ob dieses Bild gar nicht da wäre. Wie gesagt, das ist für uns jetzt nicht fürchterlich sinnvoll im Augenblick, wird uns aber später im Zusammenhang mit JavaScript nochmal nützliche Dienste leisten, weil wir da eben tolle Interaktionen mitmachen können, mit denen wir Elemente hervorholen können, verstecken können. Zu beliebigen Zeiten nicht nur Bilder, sondern ganz beliebige Elemente natürlich. Gut, das soll es als kleiner Spaß mit den Bildern gewesen sein. Jetzt gucken wir uns noch zwei weitere Dinge an. Das eine, was ich gerne noch machen möchte, ist, dass ich eine Überschrift hier einfüge. Auch die habe ich mir schon mal vorbereitet. Da haben wir jetzt eine Überschrift, ein Stück Text habe ich sie kurzerhand genannt. Und dafür möchte ich jetzt eben auch wieder... Können wir uns erstmal angucken, wie das aussieht hier drüben. Dann sieht das jetzt so aus. Und für diese Überschrift möchte ich jetzt bitteschön auch noch bestimmte Dinge festlegen. Wir sehen übrigens hier jetzt, dass diese riefenlose Schrift hier nicht angewendet wird, weil wir die ja nur für dieses Absatzformat hier festgelegt haben. Wenn ich der Überschrift jetzt auch zum Beispiel die Klasse Test geben würde, dann würde auch diese Überschrift genau die Formatierungen von hier übernehmen. Gleiche Schriftgrößen, also alle die Angaben, die oben festgelegt sind, gelten jetzt natürlich auch für unsere Überschrift. Das möchte ich aber gar nicht, deshalb nehme ich die hier wieder weg. Zack, und so sieht die Überschrift wieder ganz normal aus. Was ich aber jetzt gerne mit der Überschrift machen möchte, ist folgendes. Ich möchte sie mit einem kleinen Hintergrundbild versehen. Dazu habe ich mir wieder was vorbereitet, und zwar habe ich möchte ich hier in den Ordner Bilder wiederum, lege ich mir jetzt eine Datei. Ich lege mir gleich zwei Dateien da rein, weil ich die zweite gleich auch noch brauchen werde. Und die heißen Caro und Caro Klein. Und dieses Caro ist nichts anderes als einfach ein kleines Viereck halt. Und das Caro Klein ist ein noch kleineres Viereck. Und die wollen wir jetzt gleich benutzen. So, was machen wir mit denen nämlich jetzt? Ich möchte nämlich jetzt bitteschön dass an dieser Stelle hier meine Überschrift jetzt einen Hintergrund bekommt und dazu sage ich eben Background. Ich kann ja eine Back Hintergrundfarbe vergeben, das haben wir neulich schon mal gesehen, dass so etwas möglich ist. Ich möchte aber jetzt an dieser Stelle ein Hintergrundbild verwenden und das verwende ich als URL. Die URL gebe ich an, das heißt den relativen Pfad von da wo wir sind, nämlich im Unterverzeichnis Bilder befindet sich unter Bild und das heißt Karo.png. Immer auf die Dateiendung achten an der Stelle, das ist wichtig. So, wenn ich das mache, dann sieht das auf einmal so aus, dass wir da eben dieses Karo-Muster dahinter liegen haben. Das ist unten so ein bisschen abgeschnitten. Das liegt daran, dass die Höhe dieser Überschrift nicht hoch genug ist, um das Karo in voller Höhe da drin abzubilden. Das könnten wir jetzt zum Beispiel noch machen, indem wir hier, sagen wir mal, die Höhe auf 40 Pixel setzen. Dann sehen wir auf einmal, dass das Ding noch ein bisschen größer geworden ist. Und jetzt haben wir unsere zwei Karo-Reihen da. Das kleine Karo, was ich gehabt habe, wird dauernd wiederholt. Es war nur dieses winzig kleine Karo, ein winzig kleines Bild, auch nur benötigt gar nicht viel Speicherplatz. Und das wird immer aneinander gehängt. Das heißt, da ist so ein automatischer Wiederholungsmechanismus drin bei diesen Hintergrundbildern. Wenn ich den nicht haben möchte, dann kann ich den auch deaktivieren. Dafür gibt es das Attribut Background Repeat. Und ihr seht hier, dass es den Wert No NoRepeat annehmen kann. Dann wäre das Bild nur ein einziges Mal da. Dann sähe es also so aus. Wir haben hier nur dieses kleine Viereck jetzt hier hinterliegen. Das möchte ich aber auch gar nicht. Ich möchte stattdessen ein Repeat X, sodass das Bild eben zwar wiederholt wird, aber eben nur einmal. Das war es schon zu dem Thema, was ich machen wollte. Und jetzt möchte ich ganz gerne noch ein kleines bisschen was mit Aufzählungen machen. Dazu fügen wir jetzt in unser Dokument, das wir haben, eine Aufzählung ein. So, da haben wir die Aufzählung. Speichern wir einmal, gucken uns das hier einmal an und dann sehen wir, wie die Aufzählung da jetzt oberhalb angezeigt wird. Das ist ja vor dem Bild noch eingefügt worden an dieser Stelle. Und auch damit möchte ich jetzt ein paar kleine Spielchen machen. Das Erste, was ich jetzt gerne machen möchte, ist, dass ich hier für die beiden Aufzählungen ein, ja, etwas ungewöhnlich vielleicht, ich möchte die nicht untereinander stehen haben, ich möchte die gerne nebeneinander stehen haben. dafür sage ich, dass... UL und OL, das Komma besagte, das, was wir jetzt sagen, gilt für beide, sowohl für UL wie auch für OL. Die möchte ich gerne dafür sorgen, dass die nur auf einer, nur eine Breite von 300 Pixel ausnutzen. Das macht noch überhaupt keinen Unterschied, wenn wir uns das da rechts angucken würden. Aber ich möchte zusätzlich noch, dass diese beiden Absatzformen oder diese beiden Elemente, dass die mit einem Float Left versehen sind. Und das sorgt dafür, dass wir jetzt einen Umfluss haben. Das heißt, dieses Ding wird mit 300 Pixel Breite, hier sehen wir jetzt, das sind die 300 Pixel, wenn ich das hier jetzt schmaler machen würde, zum Beispiel auf 200 Pixel, würden wir das auch hier entsprechend sehen. Und wir sehen aber natürlich auch, dass das an dieser Stelle ebenso ist. Also auch nach der zweiten Aufzählung, da würde ich eigentlich ja gerne nicht, dass das Bild und dann noch der Text so irgendwie daneben umläuft. Das heißt, das möchte ich jetzt noch irgendwie verhindern. Wie kann ich das machen? Nun, ich kann dafür sorgen, dass mein Absatz, das ist das Absatzelement, was wir gleich haben. Ich muss sogar sagen, konkret muss ich sogar sagen, ich möchte das jetzt schon vor dem Bild haben. Ich möchte also, dass mein Bild ein Clear Both bekommt. Und wenn wir das an dieser Stelle machen, dann wandert das Bild dort hinunter. Das reicht aber noch nicht. Jetzt ist der Absatz ja immer noch so komisch da. Das heißt, auch für das P. Sagen wir das ebenfalls. Und jetzt ist auch der Absatz nach unten drunter gewandert. Allerdings, wie wir hier jetzt gerade sehen, haben wir jetzt den schönen Umlauf hier nicht mehr. Wenn wir den auch noch haben wollen, dann wird es ein bisschen komplizierter. Dann müssten wir Bild und Absatz in eine solche Diff-Umgebung verpacken und der Diff-Umgebung dann das Clear Both mitgeben. Das wollen wir an dieser Stelle nicht noch vertiefen. Wir wollen an der Stelle... Lieber noch ein kleines bisschen was mit den Aufzählungen machen. Nur zwei kleine Dinge würde ich da gerne noch durchführen. Das eine ist, dass ich mir das bei dem UL gerade nicht gefällt, dass da diese Kreise davor sind. Ich hätte da gerne etwas anderes. Und zwar hätte ich da gerne ein eigenes Bild angegeben, ein List-Style-Image. Und das kann ich wieder als URL angeben. Und da nehme ich aus meinem Bilderverzeichnis jetzt das klein.png her. Und dann lade ich das hier neu und wir sehen jetzt eben, dass hier stattdessen jetzt also diese kleinen Kästelchen davor sind, statt der Kreise, die da eben noch gewesen sind. Und dann möchte ich jetzt für das OL auch noch eine Angabe machen. Das gefällt mir auch nicht, dass das so durchnummeriert ist. Da hätte ich gerne ein list type und zwar hätte ich da gerne Lower-Alpha, das heißt also kleine Buchstaben, die da bitte schön erscheinen sollen. Und dann haben wir das auf diese Art und Weise gelöst. Also das zeigt jetzt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die wir haben, mit diesen CSS herumzuspielen. Einfach, wie gesagt, mal selber ausprobieren, das Referenzwerk, was ich empfohlen habe, zur Hand nehmen und dann gucken, was man machen kann. Der Editor macht auch schon immer, wenn man einen Editor wie ich den Atom oder wenn man das Notepad++ verwendet, die machen auch schon immer schon ganz gute Vorschläge, was man da nicht alles einsetzen könnte als Attributwerte. Ansonsten, wie gesagt, nachschlagen und einfach mal rumexperimentieren, ausprobieren, was man da alles so machen kann. Nach dieser kleinen Vorführung habe ich auf einigen Folien einige dieser Elemente noch einmal aufgeführt. Ich möchte die hier jetzt nicht im Einzelnen durchsprechen, sondern das ist eher dazu gedacht, dass man diese Folien als Mini-Nachschlagewerk nutzen kann. Als PDF-Datei findet ihr das wie üblich in den Vorlesungsunterlagen. Viel besser könnt ihr das natürlich in einem richtigen Nachschlagewerk nachlesen, wie ich, es, wie ich es im letzten Video und auch in den Vorlesungsunterlagen empfohlen habe. Wir haben hier einige Attribute für zunächst einmal die Schriftformatierung, für Ausrichtung und Abstände, hier für die Positionierung und Anzeige, hier für Listen und Tabellen und hier für Hintergründe. Wir haben uns eben längst nicht alles davon angesehen. Das würde ein bisschen zu lange dauern, aber als Ergänzung ist das hoffentlich verständlich und ein wenig hilfreich. Das soll unsere kleine Einführung in das Layout, das Design von Webseiten gewesen sein. Wir haben eine ganze Reihe von Stilangaben nun kennengelernt. Als nächstes wollen wir jetzt hergehen und das Gelernte anwenden auf ein Mini-Mini-Mini-Projekt, nämlich die Webseite mit den Buchtipps, die ich neulich bei den Videos zum Thema HTML erstellt hatte. Diese soll im nächsten Schritt mit einem Layout versehen werden. Damit soll es das für dieses Video gewesen sein. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage wie immer Tschüss.